Hast du auch schon mal eine Predigt gehört und dir gedacht, genau das müsste jemand wissen, den ich kenne, dann hast du vielleicht die Predigt gehört, um es genau der Person weitererzählen zu können. Vielleicht hat Gott dich mit der Predigt ausgerüstet, damit du es weitergibst.